willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um eine Sicherheitskopie erstellen. Sie haben viel Mühe in Ihren Kurs investiert und wollen sich diese Arbeit speichern? Typischerweise wird die Moodle-Administration eine automatische Kurssicherung für das gesamte Moodle-Universum aufsetzen. Wir zeigen Ihnen heute trotzdem, wie Sie Ihren Kurs speichern und zum Beispiel in einem anderen Moodle-System wiederverwenden können. Gehen Sie dafür auf die Kursseite. Klicken Sie in der Kursnavigation unter Mehr auf Kurse wiederverwenden. Drücken Sie auf Import und wählen Sie im pull down menü Sicherung aus. Ihnen wird eine Übersicht angezeigt, in der Sie je nach Bedarf die Elemente, die Sie sichern wollen, markieren. Klicken Sie auf den Button Weiter. Markieren Sie innerhalb der gewählten Elemente spezifisch die Themen- und Inhaltselemente, die in die Kurssicherung einbezogen werden sollen und gehen Sie dann wieder auf Weiter. Sie können auch bestimmte Aktivitäten in die Kurssicherung einbeziehen oder eben nicht, zum Beispiel alle Foren oder alle Aufgaben. Klicken Sie dazu in der obersten Zeile Auswahl auf den Link Typoptionen anzeigen. Dann werden alle Typen von Aktivitäten angezeigt, die es im Kurs gibt. Sie können über die entsprechenden Links alle oder keine wählen, je nachdem, ob alle Aktivitäten dieses Typs gespeichert werden sollen oder nicht. Kontrollieren und bestätigen Sie, ob alle zu sichernden Daten korrekt erfasst sind. Wenn Sie Angaben korrigieren wollen, nutzen Sie den Button zurück. Andernfalls bestätigen Sie die Angaben durch Klicken des Buttons Sicherung ausführen. Tipp! Wenn die Standardeinstellungen der Kurssicherung für Sie passen, dann können Sie die ganzen Teilschritte überspringen und stattdessen gleich zur letzten Konfigurationsseite springen. Klicken Sie dazu auf den Button Weitere Einstellungen überspringen unten auf der ersten Konfigurationsseite. Fertig ist Ihre Kurssicherung.